Es kann so einfach sein. Mit dem Tolino-E-Reader können Sie E-Books einfach in Collections sortieren und so Ordnung in Ihrem digitalen Bücherregal schaffen. Erstellen Sie dazu im ersten Schritt Ihre individuellen Sammlungen. Wählen Sie zum Erstellen einer Collection unter Meine Bücher den Reiter Sammlungen aus und tippen Sie auf das Pluszeichen oben rechts in der Displayanzeige. Jetzt einfach den Namen der Sammlung eingeben, zum Beispiel Favoriten für all Ihre Lieblingsbücher. Tippen Sie im nächsten Schritt auf die Cover der E-Books, die Sie der Collection hinzufügen möchten. Dann auf Hinzufügen tippen und schon haben Sie eine neue Sammlung erstellt. Ihrer Sammlung können Sie jederzeit neue E-Books hinzufügen. Öffnen Sie dazu die Sammlung und tippen Sie oben rechts auf das Menü. Wählen Sie Bücher hinzufügen aus und tippen Sie auf die Cover der E-Books, die Sie der Sammlung hinzufügen möchten. Durch Antippen von Hinzufügen werden die ausgewählten Bücher in die Sammlung sortiert. Einzelne Titel können Sie übrigens auch zu einer Sammlung hinzufügen, indem Sie einfach das Buchcover lange gedrückt halten. So können Sie Bücher schnell und einfach in Ihrer Online-Bibliothek wiederfinden und mehr Zeit zum Lesen genießen.